Willkommen zurück zu Quadrat, Quarkus und Quasar. Heute starten wir mit dem Klassiker, einem Hello World Programm. Bevor wir loslegen, müssen wir in unserer Eclipse Installation noch eine Kleinigkeit ändern. Dazu gehen wir in die Eclipse ini und entfernen die Zeilen VM und die darunterliegende. Da wird nämlich definiert, dass es das verwendete JDK-Daten. Das mitgelieferte Java 16 sein soll. Das funktioniert allerdings nicht mit dem Quarkus-Tooling. Und wenn wir das entfernen, wird unser Standard Java 11 verwendet und damit funktioniert das einwandfrei. So, als nächstes legen wir ein Quarkus-Projekt an. Das kann man auf verschiedene Art und Weise tun. Entweder man verwendet Maven und lässt sich einen Projekt generieren. Die Alternative ist, was ich hier zeige: Wir können über die Webseite gehen und ähm, da definieren, welche Features wir drin haben wollen. Wir nehmen jetzt mal Jux rs und äh, Jackson, klicken da oben auf den Button und können ein fertiges Projekt als ZIP-File herunterladen. Genau das werden wir jetzt nicht tun. Wir erstellen unser Projekt direkt in Eclipse. Dazu gehen wir auf Neues Projekt und relativ am Ende findet sich tatsächlich auch Quarkus und da kann man ein Quarkus Project erstellen. Dem geben wir jetzt einfach einen Namen vernünftige Group-ID und einen Artefaktnamen. Und für unser Standard-Endpoint gibt man natürlich auch einen vernünftigen Package-Namen und Hello World als Class-Namen. Hier wählen wir auch wieder genau die beiden Features aus, jacques und Jackson. Und jetzt wird das projekt erzeugt was außerdem passiert ist dass maven die ganzen dependencies herunterlädt das kann natürlich eine ganze weile dauern abhängigkeit von der geschwindigkeit der internetverbindung bei mir dauert das relativ lang und deswegen habe ich das etwas vorgespult wir haben immer noch die debug konfiguration vom letzten mal die benennen wir jetzt um, wählen das Projekt aus und das Profil, was standardmäßig für die Entwicklung definiert ist, heißt Dev. Es dauert einen kleinen Augenblick. Das Projekt wird gebaut und anschließend gestartet. Der standard -Port ist 8080. Ich kopiere jetzt hier einfach mal die URL und siehe da, ich habe schon mal eine Art Hello World. Das Coole, was Quarkus bietet, ist das Live-Coding. Das heißt, wenn ich jetzt im Source-Code hingehe, irgendwas ändere. Das heißt, wir wollen natürlich Hello World stattdessen haben dann wird es sofort kompiliert und wenn ich einen Reload mache, sehe ich sofort die Änderung. Ich ändere das mal fix zurück, damit nachher der Test nicht fehlschlägt. Was ich jetzt anpasse, ist der Pfad für die Restaufrufe, weil die möchte ich unter schräger API laufen haben und nicht unter dem Root-Pfad. Daher... Wenn ich jetzt einen Reload mache, bekomme ich einen 404er-Error. Mit API im Pfad passt es natürlich dann wieder. Auch hier muss ich genau die Änderung im Test nachziehen, sonst fällt mir das Bild auf die Nase. In der Java-Welt hat sich für die Definition oder auch die Dokumentation von REST-APIs ein Projekt durchgesetzt, das heißt Swagger. Das bietet im Endeffekt eine GUI an, wo ich mir die API anschauen kann und sogar ausprobieren kann. Das Ganze wird dann auch noch in maschinenlesbarer Form zur Verfügung gestellt. Dafür gibt es in Quarkus auch eine entsprechende Unterstützung. Das Einzige, was man dafür tun muss, man muss es als Feature hinzufügen. Wir machen das jetzt direkt im POM. Und ich muss nochmal nachgucken. Das läuft unter dem Begriff OpenAPI. OpenAPI ist letzten Endes. Der Standard und Swagger ist die konkrete Implementierung dafür. Wenn ich das als Abhängigkeit hinzufüge, kann ich danach mein Projekt neu starten und es ist unmittelbar aktiv. Maven muss erstmal die notwendigen Abhängigkeiten herunterladen. Und wenn ich anschließend die Developer UI im Browser neu lade, sehe ich, dass OpenABI dazugekommen ist und ich kann in der Swagger UI mein API-Call machen und sehe auch das Ergebnis. Damit sind wir Quarkus-seitig mit dem Hello World erstmal durch. Damit begeben wir uns in die Quasar-Welt. Es gibt dafür ein Kommandozeilentool, um auch hier ein Projekt erstmal zu erstellen. Das Tool heißt Quasar. ist natürlich noch nicht installiert. Deshalb verwenden wir npm, um das Kommandozeileninterface von Quasar zu installieren. Auch hier wird erstmal wieder das halbe Internet heruntergeladen. Und wenn ich jetzt Quasar aufrufe, dann sieht man, dass es automatisch da ist. Und damit kann ich jetzt ein Projekt erstellen mit dem Create-Befehl. Okay, nicht im aktuellen Verzeichnis. Wir wollen ein Unterverzeichnis unterhalb von Source-Main haben. Das nennen wir jetzt auch einfach Quasar. Und für unser Beispiel lassen wir im Wesentlichen die Standardeinstellungen. Wir wählen allerdings hier ein paar extra Features aus, nämlich Vuex, Axios und Vue Internationalization. Wir wollen hier allerdings npm verwenden, weil wir haben Jahren nicht installiert. Als nächstes wird die zweite Hälfte des Internets heruntergeladen. Und irgendwann ist er auch damit fertig und das Projekt ist erstellt. Mit Quasar Dev kann ich das Projekt starten. Okay, wir sind im falschen Verzeichnis. Das heißt, wir müssen erstmal in unser Quasar Unterverzeichnis. Dann wird ein Development-Server gestartet doverweise auch auf Port 8080, was der identische Port zu unserem Quarkus ist. Deswegen stoppen wir das erstmal und wir werden auch unseren Quarkus-Server stoppen. nachdem wir jetzt unseren Entwicklungsserver wieder gestartet haben, sehen wir wir haben unsere Standard Quasar App installiert und können auch da irgendwas machen. Der nächste Schritt ist, dass wir in Quasar den Port ändern. Dazu müssen wir das quasar.conf.js-File ändern. Das Projekt ist entsprechend aufgesetzt, dass Visual Studio Code automatisch erkennt, welche Tools dafür gebraucht werden, in dem Fall VTour, Pretty und ESLint äh, und die werden dann automatisch installiert. Und damit habe ich Vue.js Unterstützung in Visual Studio Code für dieses spezifische Projekt. So, in dem conf file in der Mitte bei DevServer, können wir jetzt den Port einfach mal auf 8081 ändern und damit können wir unsere Quasar-Oberfläche während der Entwicklung auf einem anderen Port laufen lassen als unser Quarkus-Backend. Wir werden jetzt noch eine weitere Änderung in der Konfiguration machen und zwar im Developer-Server von Quasar biegen wir die API-Aufrufe um, sodass sie nicht mehr an den Developer-Server von Quasar gehen, sondern an unsere Quarkus Applikation. Dafür wird dieser Proxy-Abschnitt hinzugefügt und wie man sehen kann, alles was mit API anfängt, soll auf unser Ziel 8080 API gehen. Der Origin soll geändert werden, damit im Browser die ganzen CORS Geschichten funktionieren. Auch der Quaser Dev-Server bietet Live-Coding, wenn ich hier zum Beispiel das Bild rausnehme aus unserer Indexseite, dann ist es sofort verschwunden in der Applikation. Und wir bauen jetzt einfach mal einen Button ein und siehe da, der Button ist da. Und natürlich soll der Button auch irgendwas machen. Das heißt, wir legen auf den Clickhändler einen Methodenaufruf. Say hello. Das ist jetzt rot unterkringelt. Und äh, das ist auch klar, weil bisher ist diese Methode nirgendwo definiert. Und wir können jetzt einfach mal eine Methode hinzufügen, die einen Alert aufruft. Einfach, damit wir sehen können, dass etwas passiert, wenn wir auf den Button klicken. Und siehe da, Hello. Und der nächste Schritt ist natürlich, dass wir unser Backend aufrufen. Dafür verwenden wir Axios. Das steht standardmäßig zur Verfügung, weil wir das als Feature vorhin bei der Erstellung des Projektes angegeben haben. Auch hier, wir machen einfach ein Get of API Hello. Bei Erfolg wird auch hier wieder ein Alert ausgegeben. Diesmal mit dem Ergebnis unseres Aufrufes, also Hello Rest Easy. Und um zu zeigen, wie der Fehlerfall aussieht, ändern wir einfach mal den Pfad. Damit sollten wir einen 404er Error bekommen. Klicken wir drauf, Error Request mit 404. Und natürlich, wenn wir es wieder zurückändern, funktioniert es wieder genau wie vorher. Damit sind wir für heute durch. Das Hello World ist komplett und das nächste Mal schauen wir uns an, wie wir ein einfaches Formular bauen und ein Objekt in die Datenbank speichern.